Guten Morgen, heute möchte ich Euch das Ergebnis von stundenlang Rumexperimentieren und Rumrechnen präsentieren. Eine von Euch hat mich einmal vor ungefähr 2 Wochen gebeten die wichtigsten Lebensmittel in der Rohkost zu nennen, die sicherstellen dass man ausreichend mit Nährstoffen sprich Aminosäuren, Mineralstoffen, Vitaminen und natürlich auch Omega 3 Fettsäuren ausgestattet ist. Hintergrund dieser Anfrage ist, dass man ja, diese Lebensmittel im Hinterkopf behält und so ausgehend davon eine gute Basis hat äh, sich auch in der Rohkost vollwertig zu ernähren. Dazu schwimmt ja immer in den Köpfen der Menschen dieser, dieser, dieser Irrglaube herum, dass äh, Rohkost teuer sein muss und entsprechend habe ich zu, diesem, zu dieser Anfrage und dem durchaus anspruchsvollen Unterfangen die perfekte Kombination von wenigen Lebensmitteln nach Nährstoffaspekten ähm, ja, das rauszufinden, noch einen preislichen Fokus dazu genommen, also möglichst billig. Beim Tüfteln habe ich dann herausbekommen, dass vier Lebensmittel bereits ausreichen, um komplett mit Nährstoffen versorgt zu werden, mit allen Nährstoffen. Das Maximum was ich preislich ausgeben wollte um auch die Kritiker und Anhänger des Irrglaubens dass Rohkost teuer sein muss direkt in einem Abweich auch den Wind aus den Segeln zu nehmen Das waren 140€ Euro im Monat. Das ist der ominöse von irgendwelchen Schreibtischhengsten errechnete Betrag was das Existenzminimum für eine Ernährung darstellen soll. Entsprechend war mein Anspruch eine möglichst perfekte und billige Kombination mit wenigen Lebensmitteln hinzubekommen die gerade so den Nährstoffbedarf decken und dabei eben eine preiswerte und vollwertige Ernährung ermöglichen. Und das ist mir gelungen. Ich habe gerade einmal mit vier Lebensmitteln die gerade mal 2,56 Euro pro Tag kosten und nicht mal 1300 Kalorien haben eine super Basis und eine gesunde und ausgewogene Ernährung geschaffen und natürlich rohköstlich und für die Pendanten unter uns. 100 rohköstlich. Die Nährstoffverteilung ist natürlich auch high carb. Das bedeutet, der Großteil der Nährstoffe, äh 210 g kommen von den Kohlenhydraten. Äh, wir nehmen aber auch 69 g Protein zu uns, äh, was absolut ausreichend ist und meiner Erfahrung das Ideal für die meisten Menschen darstellt und mit 27 g ähm, Fettsäuren äh, in einem Omega 3 zu Omega 6 Verhältnis von 1 zu 1 auch eine als extrem gut zu beschreibende Ernährung äh, ja, inkludiert. Die Zutaten sind alle frische, keine Pulver und einfach der kleinstmögliche Nenner für eine Basis einer Rohkosternährung. Und das geilste ist, bei knapp 1300 Kalorien habt ihr noch genug Potenzial, Eure individuellen Bedürfnisse daran anzupassen und mit jedem weiteren Nahrungsmittel was ihr dann so zu Euch nehmt steigen auch wieder die Nährstoffe in einem bestimmten Bereich, sodass man durchaus auch substituieren oder äh, ja, nach eigenem Gusto erweitern kann. Hier mit diesem Video habt ihr einfach die Basis aller möglichen Ansprüche die ihr haben könntet an die Rohkost. Ihr könnt quasi für 79€ Euro im Monat vollwertig rohvegan leben und zum Beispiel bei einer Ernährung wo Geld eine Rolle spielt den Rest Eures Budgets in preiswerte Energie als Kilokalorien reinstecken. Äh, ja. Da ihr nicht auf die Nährstoffe in irgendeiner Weise mehr achten müsst, da ihr schon bei 100% überall seid und je nach Energiemittel, was ihr dann sozusagen zu euch nimmt, irgendwo zwischen 90 und 110€ Euro im Monat mit der Rohkost landet, bei ca. 2200 Kalorien, was ich mal angenommen habe. Oder für die meisten ist ja der relevantere Ansatz, dass ihr ausgehend von dieser Basis ähm, ja, die Reichhaltigkeit, äh, eure Bedürfnisse und so weiter, äh, ja, mit anderen Lebensmitteln anpassen könnt. Und äh, ja, beliebig. Also wo jetzt nicht Geld der begrenzende Faktor ist, sondern wo er einfach eine, eine genussreiche Rohkost anstrebt. Und die vier Lebensmittel sind quasi einfach nur die Basis und sollten im Hinterkopf behalten werden. Dieses Video ist wieder mal eins meiner absoluten Highlights, was das Bewusstmachen angeht. Rohkost ist billig, Rohkost ist vollwertig und Rohkost lässt dazu noch einen Spielraum für individuelle Bedürfnisse. Die Leute, die ja, rumlamentieren, wie teuer doch die Rohkost ist, die denken halt an tropische Früchte und ihre von den, von den, von den Medien generierten Bedürfnisse. Aber das hat doch nichts mit der Rohkost als solches zu tun. Ne? Das ist individuell. Das ist Schwachsinn. Die Unternehmen wollen doch, dass ihr viel und teuer kauft. Begreift das doch einmal. Rohkost ist, wenn man auch logisch denkt, muss es auch die billigste Ernährungsweise überhaupt sein. Weil die am wenigsten verarbeitet ist. Weil am wenigsten irgendwelche Leute ihre Finger im Spiel haben. Dazu ist sie noch die gesündeste. Naja. nun also zu den vier Lebensmitteln. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine... Theoretische Basis, die zwar praktisch angewendet werden kann, aber das bei 99,9% der Bevölkerung ja, nicht angewendet werden wird, eben aufgrund des unglaublichen Luxus in dem wir leben, dass selbst das Existenzminimum viel mehr an Geld ist was man für eine vollwertige Rohkosternährung braucht. Daher gilt, wenn ihr ja, nicht so viel von dem einen oder von dem anderen Lebensmittel mögt oder vertragt das gibt's ja manchmal auch, äh, und ihr auch ja, 150€ Euro oder sogar noch mehr im Monat zur Verfügung habt, dann könnt ihr beliebig andere Lebensmittel entsprechend eurem Budget und, und eurer, euren Bedürfnissen eurer Lust hinzufügen und ihr habt immer noch trotzdem eine unglaublich leichte und einfache Möglichkeit, euch in der Rohkost vollwertig zu ernähren, weil die Kombination dieser 4 Lebensmittel einfach Bombe ist. Fangen wir an. Erstes Lebensmittel. Der Nackthafer, einfach ein absolutes Must Have für die preiswerte und, preiswerte und vollwertige Rohkost. 200g Nackthafer 1-2 Tage im kalten Wasser eingeweicht versorgen dich bereits mit über 100% aller Mineralstoffe außer Kalium, Kalzium und Selen, dazu ebenfalls mit über 100% des Tagesbedarfs mit Folsäure und B1. Und Trotzdem noch 34g Eiweiße die von einigen Rohköstlern oder Menschen, muss ja nicht Rohköstler sein, schon als ausreichend empfunden werden oder gemessen an den DGE Empfehlungen auch bereits 60% des Tagesbedarfs decken. Insbesondere hat Nackthafe einen sehr hohen Anteil an Tryptophan, die Vorstoffe des Serotonins und ist damit nicht nur vollwertig, sondern auch Glücklich machend. Gerade für die Menschen, die wirklich nur 90€ Euro im Monat zum Essen zur Verfügung haben, ist das natürlich ein ganz relevanter Punkt. Diese 200g kosten gerade mal 60 Cent. Den Link generell äh, zu Nackthafer habe ich Euch unten in die Infobox gepostet, da man aufpassen muss, da nicht wirklich jeder Hafer äh, ja, rohköstlich geeignet ist. Oder zum, zum geeignet ist. Ähm, dann das zweite Lebensmittel sind. Gekeimte Kichererbsen. Das ist ein echtes Multitalent. Sie äh, beinhalten nämlich alle Vitamine, alle Aminosäuren und dazu auch noch den Großteil der Mineralstoffe. Und hier sind wir bei 300g mit 75 Cent dabei. Das ist einfach so Multitalent. Als drittes Lebensmittel darf natürlich nicht der Grünkohl fehlen. Für mich im Smoothie nicht mehr wegzudenken. Aber auch als Grünkohlchips nehme ich Grünkohl gerne zu mir. Und es ist und bleibt einfach mein Lieblingsgemüse Nummer 1. 600g Grünkohl gibt es bereits für 1,20€ frisch in der Saison oder außerhalb der Saison im gefrorenen Zustand. Grünkohl habe ich ja schon mal im Video gemacht, aber mit den Werten von Vitamin ACK und den Mineralstoffen Kalium und Calcium, die auch über 100 sind, ist es eine ideale Ergänzung zu Nackthafer, Denn genau diese Nährstoffe fehlen in Nackthafer. Diese beiden kann man auch super ergänzen, indem man Grünkohlchips mit einer Panade aus pürierten versieht, was zusammen mit Leinsamen ungefähr das vollwertigste Lebensmittel sein sollte, was es überhaupt gibt. Und dann kommen wir natürlich zum 4. Lebensmittel und unserem Lieferanten der Omega-3-Fettsäuren, Leinsamen. Und nicht nur dafür sind sie gut, sondern auch ein Mineralstoff, der uns nämlich jetzt bisher immer noch gefehlt hat, Selen. Und das ist der Mineralstoff, der auch in den Leinsamen drin enthalten ist. Und äh, ja. Anderen drei Lebensmittel eben nicht so. Und deswegen ist auch wieder die optimale Ergänzung. Die 20 g Leinsamen, die ich hier angesetzt habe, sind für 6 Cent zu bekommen. Das, sind wir sind, das bedeutet, wir sind hier bei 2,56 am Tag mit vollwertiger Rohkost. Und man hat noch ca. 900 Kalorien, die man nach Lust und Laune zu sich nehmen kann. Entweder aus einem Preisaspekt, dass man quasi unter 100 Euro im Monat zum Beispiel bleibt oder 40, was auch immer. Oder eben, dass man seine persönlichen Gelüste bedient und hat dann auch tausend Kalorien, wo man allen möglichen Scheiß reinfressen kann. Erkennt ihr, wie einfach eine vollwertige Rohkost ist? Gerade mal mit vier Lebensmitteln. Natürlich kommen dann noch einige und sagen, nee, das schmeckt mir nicht und nee, das möchte ich nicht und, mm, und 600g Grünkohl das ist mir zu viel am Tag und so weiter, aber da sehen wir mal wie unendlich verwöhnt und wie, wie na, geblendet wir auch sind. Dazu kommt noch dass man meiner Meinung nach äh, von den Empfehlungen der DGE, wie die zustande kommen habe ich ja mal ein Video gemacht, bei gesunder Rohkost noch mal die Hälfte abziehen kann. Denn die Werte sind so komfortabel errechnet, dass man selbst bei ungesund lebenden Menschen irgendwo zwischen 60 bis 80 realistischerweise die Werte veranschlagen müsste. Das bedeutet, ja, man kann wahrscheinlich von unter 40 Euro im Monat roh vegan und vollwertig in Deutschland leben. Ja, und da habe ich noch nicht einmal berechnet, dass man an allen Ecken und Enden Wildgrün findet. Und ja. Ja und ich habe auch nur ein paar Stunden an der perfekten Kombination getüftelt. Vielleicht gibt es da noch mehr und da kann man wahrscheinlich nochmal viele Euros im Monat sparen. Das bedeutet das Existenzminimum für eine Person reicht mit Rohveganer vollwertiger Ernährung wahrscheinlich sogar aus um eine ganze Familie in Deutschland durchzubringen. Aber anstatt sich ja, zu informieren wird rumlamentiert und vor allem emotional diskutiert Recht haben und Du hast das nicht beachtet und Du hast das nicht beachtet und so weiter, aber einfach mal die Fakten wirklich bewusst machen und einfach mal genießen, dass ihr in einem Land lebt was überquillt vor Luxus wo das Existenzminimum so berechnet ist, dass man noch nach seinen persönlichen Vorlieben und Geschmäckern auswählen kann und trotzdem vollwertig und gesund leben kann. Und, ja, und das ohne zu arbeiten ne hat man immer die Möglichkeit Alge 2 ich hoffe ich könnte euch mit diesem Video auch etwas inspirieren und euer denken etwas zurechtrücken mir geht's nicht euch mir geht es nicht darum, euch anzugreifen, auch wenn es manchmal so rüberkommt. Aber einfach um eure konditionierte Komfortzone, dass ihr da rauskommt und die, die, die Fakten mal auf dem Tisch liegen sieht. Und mir geht es auch hier nicht darum, jetzt irgendwelchen kleingerierten Diskussionen um den letzten Euro äh, zu berechnen, wie viel der Grünkohl bei euch kostet oder sowas. Sondern äh, das ist auch überhaupt nicht notwendig, weil in Deutschland sowieso jeder problemlos sich ernähren kann, kostenlos. Äh, alles was notwendig ist. Das ist ein Bewusstsein und ein klarer Geist, ein Weg aus der Opferrolle und rein ins pralle Leben. Ich wünsche Euch einen wunderschönen prallen Sonntag und nehmt den Luxus um Euch herum einmal bewusst wahr und wenn es nur für 2 Minuten nach diesem Video ist. Schaut Euch um in was für einen Luxus ihr lebt. Wir sehen uns morgen wieder wenn es um eine bis dato unbekannte Zuckerart geht, dem Neosugar. Ich freue mich bis morgen und Macht's gut Euer Christian. Tschüssi.